Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Apex Video und zwar ein League Video. Heute kümmern wir uns darum, um die neuen Apex leaks zu der neuen Season 12, die am 8. Februar 2022 beginnt. Also es ist nicht mehr lange und jetzt gibt es auch schon sehr viele Leaks dazu. Fangen wir an. Und zwar gibt es schon die ersten Leaks zu so den Legendary Skins von Mad Maggie. Hier werde ich einmal nacheinander die Bilder einblenden, die bis jetzt schon bekannt sind. Hier einmal der erste Skin eingeblendet. Nun einmal der zweite Skin eingeblendet. Nun der dritte Skin. Und dann noch zuletzt der vierte Skin. Ihr könnt gerne mal eure Meinung zu den Skins in die Kommentare schreiben. Kommen wir nun zu weiteren großen Änderungen auf der Map Olympus für die Season 12. Also ich werde euch einmal ein Bild einblenden, wie Olympus jetzt komplett geändert aussieht. Hier einmal ein Bild eingeblendet. Lasst das Kurs auf euch wirken. Und schaut, ob ihr irgendwelche Spots wiedererkennt und die Änderung schon erkennt. Wenn nicht, gehen wir jetzt direkt ins Detail rein, was denn wirklich so geändert wurde. Und zwar, als erstes erinnert ihr euch noch bestimmt an das Loch äh, auf der Map Olympus. Und das wurde jetzt gefüllt mit den Phasentreiber. Nennt sich das Objekt, würde ich es einfach mal so nennen. Und da könnt ihr sehen, es wurde schon geführt. Ja. Kommen wir nun zu der nächsten Änderung. Ich blende euch einmal das vorher ein und dann einmal das nachher. Also das Ergebnis, was sie daraus geändert haben. Und ja, wenn ihr das auf euch gewirken lassen habt, kommen wir nun zu der nächsten Änderung. Und zwar gibt es noch eine Änderung auf Olympus und die werde ich euch einmal genauso einblenden wie gerade eben. Und hier einmal das Vorher und dann einmal das Nachher, das Ergebnis von der Änderung. Lasst an der Stelle gerne mal ein Abo und ein Like da. Und schreibt eure Meinung zu den Skins von Maggie gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr freuen und sehr unterstützen, denn den Algorithmus von YouTube freut es nämlich sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Ciao, ciao.